Die Siegerehrung im Votagspreis wird vorgenommen durch Herrn Horst Wollgarten, Diplombetriebswirt und geschäftsführender Gesellschafter der WOTAX-Steuerberatungsgesellschaft MbH, in Begleitung von Herrn Frank Kempermann, Vorstandsvorsitzender des Aachen-Laurensberger Rennvereins. The prizes are being presented by Mr. Horst Wollgarten from Votags. Auf dem dritten Platz aus Deutschland... Mit der rheinischen Stute Safira Royal, die rheinische Reiterin Stefanie Wolf. Rang 2 aus den USA von the United States of America mit Donovan Stefan Peters. Im Votagspreis siegten mit 72,676 Prozent aus Deutschland Bluetooth und Ingrid Klimke. Die Siegerin erhält einen Ehrenpreis, gegeben von der VOTAX Steuerberatungsgesellschaft mbh. The winner receives the prize presented by VOTAX. Und meine Damen und Herren, Sie wundern sich sicherlich, dass Ingrid hier mit einer doch etwas ungewöhnlichen Zäumung und einem etwas ungewöhnlichen Sattel für eine Dressurprüfung hier in der Siegerehrung erscheint. Sie muss bereits um Viertel... Heute Abend im Hauptstadion am nächsten Springen, dem lavazza Springen, teilnehmen. Und wir sagen doppelt danke, dass sie trotzdem hier zur Siegerehrung erschienen ist mit ihrem Springpferd. Unser besonderer Dank gilt der VOTAX Steuerberatungsgesellschaft MBH, die den CHIO Aachen seit 15 Jahren unterstützt. Our special thanks to VOTAX, who have supported the CHIO Aachen for 15 years. Wir gratulieren der Siegerin, wünschen ihr viel Glück für das nachfolgende Springen und den Platzierten. Congratulations to the winning riders. Please take your lap of honor. Wir bitten zur Ehrenrunde. Siegerin im Wohntagspreis, Ingrid Klimke. So schnell, Ingrid, gib das. 21.15 Uhr bist du am Springen. Aber keine Sorge, meine Damen und Herren, sie kommt wieder zurück zu uns, denn sie reitet Kühe mit Franziskus um 22.51 Uhr. Also wenn einer hier ein Programm hat, dann wohl Ingrid. Aber sie ist ja schnell, haben wir gesehen. Wir sind gespannt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir beginnen mit der Grand Prix, der Lumley Preis um um 21 .30 Uhr.